Ich grüße euch. Heute kein Spielevideo, heute ist der 24. Weihnachten und heute kommt ein Wichtel Video. Und zwar haben wir YouTuber uns etwas zusammengeschlossen. Diese Aktion gibt es ja schon seit mehreren Jahren. Ich bin dieses Mal zum ersten Mal dabei und wir haben uns gegenseitig Wichtel Geschenke geschickt. Und ich bin schon ganz gespannt, was ja auf jeden Fall drin ist. An dieser Stelle möchte ich auch jedenfalls an den Bernie vielen, vielen Dank ausrichten für die Organisation der ganzen Sache. Sowas ist immer ein dankbarer Job, ich weiß, aber hast du Spitze gemacht. Danke für die Organisation. Und falls ihr die anderen Kanäle alle sehen wollt, unten ist eine Playlist zusammengestellt, die habe ich euch natürlich verlinkt. Also schaut mal auch bei den anderen vorbei, was die bekommen haben. Ja, als Regeln haben wir eigentlich äh, keine großen aufgestellt. Und zwar, dass es ja 15 Euro ungefähr sein sollte. Zumindest nicht überschritten werden sollte. Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, was hier drin ist. Ich kann mir, glaube ich, schon denken, wer mein Wichtel... Äh ist ich habe es auf jeden Fall an ein anderes geschickt, aber von wem ich dieses wichtige Paket bekommen habe, ein paar subtile Hinweise gibt es da schon. <lacht> aber den äh, werde ich natürlich nicht verraten, wer jetzt nicht einzeln zu zusammenzählen kann. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt schon vielen, vielen Dank ne, für das äh, schöne wichtige Paket. Ich habe schon die ganze Zeit auf der Arbeit immer schön geschüttelt und gerüttelt, was da wohl drin ist, und äh, ich war die ganze Zeit neugierig, aber es wird natürlich jetzt live vor der Kamera aufgemacht auf jeden fall ja ich würde sagen spanne ich mich und euch gar nicht länger auf die folter oder <lacht> fangen wir mal an erstmal natürlich äh, das ganze aufmachen das ist natürlich schön verklebt wie gesagt, heute gibt es nur das Video und kein Video. Normalerweise erscheinen die ja um 17 Uhr. Und ich denke mal, die meisten von euch werden da äh, eh nichts, äh, nicht vor einem Computer oder YouTube sitzen, sondern besseres zu tun haben. Daher gibt es das Video heute. Aber ansonsten kommen natürlich ganz normal montags und donnerstags. Die ganz normalen Videos. ne. Ich habe schon ja, hier oben haben wir auch noch ein bisschen Kleber. Ist natürlich immer sehr raffiniert, sowas aufzumachen. Und ich bin ich bin so gespannt. <lacht> Schauen wir mal. Eieiei. Ich sehe schon. Viel Verpackungsmaterial natürlich. Ja, hat er mir natürlich. Ja, also, mein meine Vermutung, wer mein Geber ist, äh, habe ich schon richtig äh, gelegen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle für dich. Den Brief, der ist natürlich nur für mich. Zeige ich euch nicht. Äh, er hat sich so viel Mühe gegeben. Da habe ich jetzt fast, fast ein schlechtes Gewissen. Der hat die Geschenke alle eingepackt. Das habe ich jetzt nämlich nicht gemacht. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Ich bin nämlich für sowas total untalentiert. Erstmal ein Pin natürlich von Kut, der ist natürlich relativ klein, ihr werdet ihr es wahrscheinlich nicht sehen. Kut, ne, seine Band, wisst ihr Bescheid, bin ich meine, <lacht> auf jeden Fall äh, sehr empfehlenswert. Da sind so viele Sachen drin, Gott, oh Gott, oh Gott, äh, also wenn wir hier schon so anfangen, ne? <lacht> 15 Euro haben wir doch gesagt. Drei Gameboy-Spiele, <lacht> wie geil, und zwar Snoopy's Magic Show, sehr cool, ähm, beim Schnallen werde ich euch unten jetzt noch gleich noch ein bisschen Gameplay einblenden, <lacht> nicht wundern, ja sehr geil, das habe ich sogar noch gar nicht, das Dschungelbuch, sehr cool, und Roger Rabbit, ja, geil. Also, ich mehr mir sogar noch. Also, Dschungelbuch habe ich. Das kommt dann mal so, so, so in die Tauschkiste, sage ich mal. Oder in die Verloskiste. Aber also. ja, also. 15 Euro. 15 Euro, Junge. Und dann ist ja noch so viel mehr drin. Alter. Übertreibt mal nicht. Mal gucken, was hier drin ist. Ja. Ich bin, immer, ich bin immer ein König beim Geschenke auspacken, sage ich euch. Was haben wir hier? <lacht> Katzenspielzeug, wie geil. Wahrscheinlich, weil er weiß, dass äh, hier, ne? Butterberg und sowas. Die werden sich da auf jeden Fall tierisch freuen, ey. Wunderbar, super Geschichte. Kann ich gut gebrauchen? Vor allen Dingen habe ich jetzt, jetzt erst so, so, so ein ähnliches Ding, weil das ist mit Katzenminze. Jeder, der Katzen hat, der weiß, die stehen voll auf Katzenminze. Und so ein Säckchen habe ich jetzt letztes schon gekauft und da gehen die voll drauf ab. Da werden die wirklich Spaß dran haben. Ey, also fange es mal so ein bisschen mit dem kleinen. An. Anziehen. Okay, das, das mache ich dann zum Schluss, wo ich das auch wirklich anziehe. Da bin ich mal gespannt. Hier haben wir ein bisschen mehr Verpackung. Haben wir noch einen Pin ne, vom Krut. Die Kenner wissen es mittlerweile, wer mein Mittelpartner ist, würde ich sagen. <lacht> was ist hier drin? Boah, da hast du aber echt gut was reingepackt, ey. Junge, Junge, Junge. Was haben wir hier? Oh, sehr geil. <lacht> Untersetzer im 8-Bit-Mario-Stil. Ja, geil. Sehr cool. Soll es kann man immer gebrauchen hier? so mit, mit den richtigen 8-Bit Mario und sowas. Ja, hammer! Sehr geil. 20 verschiedene Motive. Mario ist dabei natürlich die Fragezeichenblöcke und so weiter. Boah, so es kann man immer gebrauchen. Ey, Hammer, geil. Sehr schön. Dann haben wir hier noch eins. Gucken, was hier drin ist. Noch mehr Katzenspielzeug. Ja, sau geil. Ah, die, die sind. Ja, hört ihr das? Ne? Das sind so. Kugeln, die rascheln, sowas mögen die auch. So, die scheinen sich auch sehr leicht zu bewegen. Da gehen die voll drauf ab, ey. sau geil. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Die Katzen werden sich auf jeden Fall freuen und hoffentlich nicht mehr irgendwelche Lichter umwerfen oder ähnliches. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ich hoffe, ich blende es gleich mal ein und hier die Katzen mit dem Spielzeug. Kriegen wir hin. bin ich ja mal gespannt mit Anziehen. Ein bisschen Angst habe ich, ja? Geil Ist das denn? Ja, dann würde ich sagen, dann äh, muss die die Olle Weihnachtsmann mit <lacht> mal weg. <lacht> ja, geil. <lacht> das passt ja wirklich, ne? <lacht> ich sehe mich gerade in der Kamera selber. Hammer geil. <lacht> pure Ekstase, pure Freude, ey. <lacht> ey. Lieber Weidemann, wie gesagt, die meisten werden wahrscheinlich wissen, wer es jetzt war. <lacht> Hammerpaket. Ich bin begeistert. Tierisch. <lacht> ich bin gerade sparklos. Hammer. Vor allem, das auch mit den Katzenspielzeugen, dass, dass, dass du jetzt das gemerkt hast und so weiter. Ey, voll geil. <lacht> vielen, vielen Dank, ey. Oh, ich bin gerade fertig. <lacht> die Mütze ist echt geil. Ich glaube, die ziehe ich öfter auf, oder? Ich könnt ihr ja meine Kommentare schreiben. Soll ich die öfter mal aufziehen oder nicht? <lacht> Wie gesagt, vielen Dank, dir war, Weidemann für das Paket. Hammer, Hammer, Hammer, Hammer. Ich freue freu mich gerade einen äh, Ast ab, vor allem auch die ganze Mühe, die du dir gemacht hast. Sehr, sehr geil. <lacht> ja, das war das Wichtelpaket, paket würde ich sagen. <lacht> ich bin gerade voll durcheinander. Okay. <lacht> freue mich so, super. Also vielen, vielen Dank für das Wichtelpaket Ich freue mich wirklich tierisch darüber. Und auch euch an alle anderen, wenn ihr die anderen Videos noch nicht geschaut habt, wie gesagt, guckt auf die Playlist, guckt euch die Videos an. Ich hoffe, die anderen Leute haben auch so viele schöne Pakete und auch mein Wichtelpartner freut sich genauso sehr über das Paket, wie ich mich hier. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten, egal wie ihr die Zeit verbringt, ob ihr feiert oder mit wem ihr feiert. Habt viel Spaß, genießt die freien Tage und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und jetzt dranbleiben für die ganzen Videos. <lacht> Tschüss.